2019, das ist das fünfte Jugendhackt in Ulm und das mit dem, dem trippigsten Intro bislang. Das ist das ganz neue Jugendhackt, gibt es ja schon eine ganze Weile. Und jetzt koppelt es auch nicht mehr rück, genau. Und genau, das fünfte Mal in Ulm, seit 2013 gibt es ja schon, aber was ist eigentlich Jugendhackt überhaupt? Jugendhackt ist ein Projekt, ich bin das nämlich, glaube ich. Ne? Geht es besser?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 JugendHakt ist ein tolles Projekt und Sie vielleicht auch sehen den Wert dieser Veranstaltung. Da kann man uns noch weiterhin unterstützen, finanziell. Wie gesagt, falls Sie jetzt Interesse haben, schlagen Sie es doch mal in Ihren Unternehmen vor oder vielleicht haben Sie auch selbst Lust. Mehr Infos dazu gibt es einfach unter Freundeskreis Jugendhakt.org Gibt es seit diesem Jahr. Genau und nicht nur Geld, also das ist, Geld ist das eine, das brauchen wir auch, das, damit die Jugendlichen hier auch mit wenig finanziellem Aufwand teilnehmen können selber.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 Und wir fangen direkt mit dem ersten an. Du schmeißt den einfach auf den Boden. Nee, ich schmeiße nicht auf den Boden. <lacht> ähm, ähm, mal das Kabel. Es ist schwierig, gleich anzumoderieren und wegzustellen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht vorher. Das erste Projekt äh, hat das Thema des, äh, der Nachhaltigkeit und äh, mit Code die Umwelt zu verbessern auf die ganz kleine Ebene runtergebrochen. Wie wir das einfach in der Nachbarschaft auch äh, machen können. Wie wir gemeinschaftlich äh, unter Nachbarinnen und Nachbarn die Bohrmaschine vielleicht teilen können und wie wir einfach auf ganz kleinen Level dazu beitragen können, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Ich begrüße jetzt das Team Sharing is Caring. Das sind Jens, Jonas, Julia, Laura, Linus, Michi und Vincent. Das ist Euer Applaus, wir schicken uns da durch. Herzlich willkommen zu unserer Präsentation über Sharing is Caring, das Projekt, mit dem wir uns über das Wochenende her beschäftigt haben. Allgemein haben wir uns mit dem Problem beschäftigt, dass die Nachbarschaft viel zu anonym und isoliert ist, dass es viel Essensverschwendung gibt, dass die Nachbarn nicht in Kontakt miteinander kommen. Und da haben wir uns einfach was überlegt. Genau, und unsere Lösung dafür ist eine Web-App zum kollaborativen Austausch in der Nachbarschaft, die verschiedene Funktionen beinhaltet, wie zum Beispiel eine Foodbörse, ein Diensteabteil, Pakete und der Verleih. Des Weiteren, ja, also wir haben vor allem auch einen Fokus auf unser, unsere Foodbörse gelegt, die fanden wir sehr wichtig, weil es auch darum ging, dass das Essen nicht verschwendet wird, sondern da können Nutzer übrig gebliebenes Essen online stellen, also inserieren und man kann dann auch auf einer, K einer Karte sehen, welches Essen in der Nähe ist und dann kann man die auch anfragen und so kommt es halt dazu, dass dieses Essen nicht verschwendet wird. Ich bin sicher, viele von euch kennen das Problem, man ist gerade nicht zu Hause und es kommt ein Paket. Dem Problem wollen wir mit unserem Paketdienst entgegenwirken, indem wir einfach äh, sagen, wir können allen Nachbarn schreiben, hey, könnte vielleicht jemand von euch das Paket dann für mich annehmen, ich bin gerade nicht da. Genau, um das sowas zu erreichen, haben wir dann äh, auch an Web-Technologien eingesetzt, um dieses Frontend mit dieser Web-App Web zu gestalten ähm, und unter anderem auch mit Leaflet, was diese Kartendarstellung ermöglicht, die wir euch gleich noch zeigen werden. Im Hintergrund äh, läuft dann auch noch JavaScript auf der Serverseite ähm, und äh, mit OpenStreetMap verkoppelt, was ähm, uns den Adressenaustausch mit Koordinaten und so weiter ermöglicht. Diese ganzen Daten, die aufbereitet werden, müssen dann auch irgendwo gespeichert werden. Das wird in der post sql und mit Docker verknüpfen wir quasi die einzelnen Prozesse miteinander und isolieren die aber auch voneinander, dass wir das überall transportieren können. Ja genau, mit Docker hatten wir dann schon die ersten Probleme. Bei den einen sich funktioniert. Dann hat es irgendwie wieder gesponnen und am Ende hat es dann noch funktioniert, hat einiges erleichtert. Vorne am Frontend, da gab es dann wieder Probleme, die einzelnen Elemente waren dann irgendwie wieder, irgendwie verdreht. Wir haben dann die Flexbox gefunden, die das alles dann uns ein bisschen erleichtert hat, dass es alles einständig äh, zusammensteht. Und was uns am Anfang vor allem aufgefallen ist, es hat viel mehr Kommunikation gebraucht als am Anfang erwartet. Wir haben am Anfang uns erst überlegen müssen, wie teilen wir uns das richtig auf. Und natürlich irgendwie auch die, das Niveau immer wieder anders war. Es äh, Sind aber dann mit unserer To-Do-Liste auch dann einigermaßen gut weit gekommen. Also, wir stellen euch jetzt mal noch die Webseite vor. Und zwar, wenn man runter runterscrollt, ähm, ähm, werden eben einige allgemeine Informationen gegeben, wie oder was ist äh, Sharing is Caring überhaupt. Und äh, wenn man ganz unten angekommen ist, sieht man ein Registrierfenster. Wenn man sich dort einfach registriert, ähm, bekommt man noch eine Bestätigungsmail und kann sich dann anschließend einloggen. Man kommt dann hier auf unsere Seite, auf der man auswählen kann, ob man Essen übrig hat zum Beispiel, ob man Pakete ähm, hat, die man eben nicht annehmen kann, weil man nicht zu Hause ist, oder zum Beispiel auch andere Dienste. Klickt man jetzt zum Beispiel auf unsere Foodbörse, sieht man hier eine Liste mit allgemeinen Inseraten, zum Beispiel Spaghetti Carbonara vegan. Man kann sich dort dann entscheiden, ob man das gerne haben möchte oder eben nicht. Und oben kann man dann auch ähm, einen neuen Eintrag machen mit unserem Formular. Und geht man jetzt wieder zurück, dann sieht man hier oben rechts noch seinen Account. Zum Beispiel hier jetzt der Account von unserem Alpaka. Geht man nochmal zurück, also wieder auf die Seite mit den Icons, kann man unter dem Community-Finden-Button seinen Standort ansehen und auch was für Essen man in der Nähe erwerben kann. Ja, wie jetzt hier zu sehen ist. Also das war unsere Webseite. Und äh, unser ganzes Projekt findet ihr auch auf GitLab. Und wer Lust hat, kann gerne auch mit uns oder kann weiterarbeiten. Und ja, vielen Dank. Das also war Sharing is Caring. Und die Gruppe hat gezeigt, wie einfach es sein kann zu teilen. Vielleicht gibt es aber auch ein paar Sachen, die man eigentlich nicht so gerne teilt, beziehungsweise wo es einfach unpraktisch ist. Ich denke mal so an Sitzplätze in der Bahn. Das wird schon etwas schwieriger zu teilen, deswegen dachte sich die Bahn überhaupt kein Problem. Wir machen das einfach so, man kann jetzt Sitzplätze reservieren, kostet 4,50 Euro. Dann denkt man sich, hm, soll ich das wirklich reservieren oder jetzt nicht? Und... Dann ist natürlich die Frage, gut, manchmal gibt es Anzeigen, gegebenenfalls reserviert, manchmal gibt es Anzeigen, das hier ist reserviert, manchmal eben auch nicht. Und wie das funktionieren kann, dass man das vielleicht ein bisschen vereinfacht, dass man nicht erst in den Zug steigen muss, sich dann dort hinsetzen muss und dann eben sieht, hm, ist reserviert oder ist eben nicht reserviert. Damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt. Diese Gruppe heißt nämlich GGF, das Sitzplatz Bingo. Und alle, die viel mit der Bahn fahren, können sich vielleicht denken, was GGF bedeutet. Für alle anderen gibt's die Erklärung jetzt direkt von der Gruppe höchstpersönlich selbst. Hier kommt jetzt GGF, das Sitzplatz Bingo, mit Pascal, Rick, Sebastian, Torben und Sebastian. Der Akku wurde gerade in dem Moment leer, das hat die Seku der Sekundenbruchteil hat leider nicht mehr gereicht. Okay, kein Problem. Auch das ist so eine Sache. Klar, hier sind Jugendliche, die haben unterschiedliche Erfahrungen mit Technik. Und dann gibt es aber auch Mentoren und MentorInnen. Und total oft sagen wir auch, ja, das ist eine total gute Idee, aber ich habe auch keine Ahnung, wie man das jetzt lösen könnte. Oder ich habe auch keine Ahnung, wie man jetzt mit dem und dem Fehler umgeht. Da muss man es eben raussuchen und muss schauen, wie kann ich das Problem selbst lösen. Manchmal reicht einfach ein Stecker anstecken. Richtigen Stecker, ah, okay. Herzlich willkommen zu unserem Projekt, das wir über das Wochenende gemacht haben. Das ist die GGF, gegebenenfalls das Sitzplan Bingo. Genau. Ähm, einige von Ihnen kennen das vielleicht, wenn Sie Bahn fahren dass sie ähm, keine Reservierung haben, sich hinsetzen möchten und dann leider der Zug die Reservierungsdaten, warum auch immer noch nicht geladen hat. Und über dem Sitz, wo normalerweise die Reservierung stehen würde, steht GGF, gegebenenfalls reserviert. Und äh, wir haben uns gedacht, die Daten sind doch eigentlich da. Wenn man online reservieren möchte, dann sieht man, welche Plätze reserviert sind und welche nicht. Wieso klappt das nicht, dass die Daten im Zug ankommen? Und ähm, dafür, genau, sorry, <lacht> nochmal kurz eine Zusammenfassung der Probleme. Also, das erste Problem ist, dass die Reservierungsdaten oft viel zu spät im Zug ankommen, obwohl die ja eigentlich schon online verfügbar sind. Und dadurch weiß man erstens nicht, ob jetzt so 100 Leute in einem Waggon sind und im anderen 30. Und man weiß auch nicht, ob der Sitzplatz, auf dem man sich jetzt setzt, reserviert ist oder nicht, wenn der halt dann gegebenenfalls reserviert dran steht oder nicht. Und das zweite Problem ist halt, dass es ohne Reservierung generell schwer ist, dass man überhaupt einen Sitzplatz findet. Und dann war unsere Idee, dass wir eine Web-App entwickeln. Und diese Web-App soll veranschaulichen, welcher Platz in welchem Wagon reserviert ist oder nicht. Und der zweite Punkt ist dann, in welchem Wagen wurden die wenigsten Plätze reserviert, weil die dann potenziell halt eher leerer sind. Benötigten Daten haben wir, also wir benötigten die Reservierungsdaten der Deutschen Bahn. Ähm, die Daten sind hauptsächlich auf dem Backend. Ähm, die Frontend ist dann ähm, User Interface, die Benutzeroberfläche zur einfachen Bedienung und Abfrage. Die Reservierungsdaten. Die API-Daten waren inoffiziell bei der Deutschen Bahn. Also, die sind nicht offiziell gewesen, aber Marudor hat es uns möglich gemacht, dass wir die Daten der Deutschen Bahn über ihn bekommen. Erstmal dafür danke, Marodor. Ähm, ja. Die Daten sind verm vermutlich nur vorübergehend online, das heißt, sie werden bald, ge äh, bald gelöscht. Ja. Ähm, die Daten sind teilweise nicht vollständig oder stimmen nicht ganz. Zum Beispiel äh, Reservierungen der zweiten Klasse sind dann äh, Reservierungen in der ersten Klasse. Genau, ähm, ich rede jetzt über das Backend, also quasi das, was auf dem Server läuft ähm, und sich um die Datenverarbeitung kümmert. Es äh, war so, dass wir uns gedacht haben, machen wir es dem User möglichst einfach. Das bedeutet, er gibt eben die Zugnummer ein, die er nehmen möchte oder in dem er gerade steht vor einem Platz und ich weiß, ob da frei ist und den Tag, der automatisch ermittelt werden könnte und kann und den Einstiegsbahnhof und dann machen wir verschiedenste Abfragen bei unserer Schnittstelle, die wir zur Verfügung bekommen haben, um dann, wie man hier rechts hoffentlich ein bisschen noch erkennen kann, die einzelnen Wagen mit Daten zurückbekommen können. Das bedeutet, wir bekommen eine riesige Liste der einzelnen Waggons des Zuges und sehen dann, wie viele Plätze hat dieser Waggon in der ersten, in der zweiten Klasse und wie viele davon sind reserviert. Und auch welche sind reserviert. So sieht das eben aus, was das Backend bekommt. Und das gibt dann die Daten eben weiter an das Frontend. Ja, also das Frontend ist ähm, zu, zur Verarbeitung von den Eingaben da. Und das ist das, was der Nutzer sieht. Und die Abfragen der Reservierungsdaten folgen über das Backend. Und das wird dann bildlich da mit, einer, mit einem User-Interface, sprich an der Benutzeroberfläche, dargestellt. Und da werden auch die Daten veranschaulicht. Genau. Kommen wir zu einer Live-Demo. Live-Demo. Ähm, Live-Demos bei Jugendhack sind bekanntlich immer, ähm, also entweder sie klappen oder sie klappen nicht. Ähm, ich würde jetzt einfach mal schauen, welcher Zug ähm, in Ulm abfährt heute. Und da haben wir schon ein bisschen Vorarbeit betrieben. Das ist nämlich der ICE 610. Ähm, das heißt, wir geben die Daten einfach ein geben und sagt welches Datum ein und dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir schauen allgemein auf die Belegung, auf die Auslastung des Zuges, das heißt wenn wir zum Beispiel am Gleis stehen und wissen möchten welcher Wagen vielleicht am nähersten ist oder am, am wenigsten Reservierung hat oder wir stehen schon im Zug und möchten wissen ob der Platz vor uns schon reserviert ist oder nicht, ich würde jetzt einfach mal in der Reihenfolge vorgehen und auf suchen klicken und hoffen dass es klappt, ja es hat geklappt das heißt, wir bekommen jetzt quasi eine riesig lange Liste der verschiedenen Waggons und ähm, sehen dann in Dunkel markiert die reservierten Plätze und eben über dem Waggon noch in Kleinen die Auslastung in Prozent. Zum Beispiel ist dieser Wagen, müsste Wagen 3 gewesen sein, zu 11% ausgelastet. Und äh, ja, das hilft uns doch ziemlich. Dann gehen wir am besten zu Wagen 3, der eventuell noch am leersten ist. Gehen wir jetzt zum zweiten Use Case. Ähm, wir stehen gerade in Waggon 11 und... Vor uns ist der Platz 11 und wir möchten gerne wissen, ob wir uns da jetzt hinsetzen können oder ob in nächster Zeit eventuell wieder einer kommen möchte und eine Reservierung hat. Und ja, in dem Fall ist dieser Platz reserviert. Wir können das nochmal mit dem Platz nebenan checken. Platz 12. Und dieser Platz ist nicht reserviert. Da können wir uns auf jeden Fall hinsetzen und werden jetzt in nächster Zeit nicht gestört. Das war es dann mit unserem Projekt, das wir über das Wochenende gemacht haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Danke euch. Ähm Sie sehen schon alle, also da sind jetzt Jugendliche, die ganz selbstverständlich, also nicht nur von Bahnsachen sprechen, das ist ja auch ein, ein Spezialthema für sich, sondern von APIs und so weiter oder von Marudur. Marudur ist ein echter Mensch. Aber API für diejenigen, die noch nie Bahnabfragen gemacht haben, das sind Programmierschnittstellen, wo, man, wo Daten rausfallen auf der anderen Seite. Und wie wir sehen, je mehr offene Daten wir haben, desto praktischer wird es auch, nachhaltig mit dem Zug zu reisen. Mit einem ähnlichen Projekt, nämlich an Daten ranzukommen, um nachhaltig mit dem Zug zu reisen, hat sich auch... Die folgende Gruppe beschäftigt und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, Jugendtakt ist gewachsen. Manche reisen vornehmlich mit der Bahn von Event zu Event und damit reisen auch Projekte von Event zu Event. Der Fahrplan Datengarten ist eines, das in Berlin beim letzten Jugendtakt schon angefangen hat und jetzt hier in Ulm gemeinschaftlich mit Menschen, die schon dabei waren und Jugendlichen, die neu zum Projekt dazugekommen sind, weiterentwickelt worden sind. Und was sie jetzt hier in Ulm gemacht haben, erzählen euch jetzt Anton, Florian, Leo und Simon. Willkommen zu unserem Projekt fahrplan Datengarten. Es wurde schon in Jugendtag Berlin begonnen und ja. Das Problem ist, man hat ähm, ein Format, man, jede Schnittstelle, die man so kennt, hat immer ein anderes Format. Man hat ähm, Probleme, die Verspätungen mitzubekommen. Es gibt tausende verschiedene Apps, um abzufragen, ist jetzt der Zug da, kann man da reservieren und ganz viele andere Sachen. Ja. Und ähm, es ist nur eine Verkehrswende möglich, wenn die Züge sehr verlässlich werden und man so wie in ein Auto einfach so einsteigen kann. Unsere Motivation war, dass es halt durch verschiedene Apps sehr kompliziert wird, Bahnverbindungen und sowas zu finden und zu sehen, ob der Zug zu spät kommt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt einfacher. Unsere Lösung ist, dass wir eine Sammelstelle von Daten, Bahnhöfen und zu spät zu Spätungs Verspätungsdaten machen, die Bereitstellung soll natürlich ein freies Open-Source-Format sein und ein Ausfüllassistent für Fahrgastrechtformulare. Die Daten, die wir be benutzen, sind einmal von der Deutschen Bahn, aus Hafas. das ist das System, wo alle Fahrpläne gespeichert werden, auch mit den Live-Daten. Es steht für hakon Fahrplan-Auskunftssystem und diese Schnittstelle ist nicht die schönste. Das Problem ist, sie ist eigentlich eher intern für interne Zwecke gedacht. Sie wird auch vom DB-Navigator benutzt. Und damit kommen wir zu unserem Problem bei Bahndaten. Bei Bahndaten haben wir ein großes Problem, dass es häufig gedacht wird, wie das Urheberrecht, nur die Deutsche Bahn darf diese Daten verwenden. Sie haben ein Urheberrecht drauf, aber das haben sie nicht. Die Daten müssen öffentlich sein, damit mehr Bahn gefahren wird, damit diese Daten frei verwendet werden können. Und darauf baute unser Projekt auf damit äh, wir auch von, nicht nur von der Deutschen Bahn, sondern auch von anderen Verkehrsgesellschaften die Daten zusammenführen können, da haben wir die Station von TrainLine. TrainLine, ist eine, also Trainline bietet an, die ganzen verschiedenen Verk äh, Verknüpfungen zwischen Bahnhöfen der verschiedenen Verkehrsbetriebe äh, anzubieten. Äh, Ver also jeder, jeder, jeder Verkehrsbetrieb hat einzelne IDs für ihre Bahnhöfe und TrainLine verknüpft diese. Als Technologien für unser Projekt haben wir Django und Salary verwendet. Django ist ein Web-Framework, das auch gleichzeitig die Datenbank also die, das gleichzeitig Datenbank macht und Salary sorgt dafür, dass wir immer die aktuellsten Daten der Bahn haben. Ich würde jetzt ein bisschen zur Demo kommen. Ich fange äh, mit dem Teil, den wir in Berlin gemacht haben, an. Und zwar haben wir dort äh, diese Statistik gebaut, die die aktuellen späteten Züge, die auf der Strecke unterwegs sind, analysiert und äh, steht zum Beispiel auch ein ICE, der der verspätetste ist, das sind ein bisschen alte Daten, das ist glaube ich nicht ganz aktuell, dass äh, elf Minuten aktuell die größte Verspätung ist. Ähm Was wir dann noch gemacht haben, das ist hier ähm, dieses Fahrgastrechte-Formular-Ausfüllassistent, denn das sind sehr, sehr lange Formulare, die kann ich ausfüllen, wenn ich Verspätungen größer als 60 Minuten hatte und dann kann ich... Ähm, einen kleinen Teil vom Fahrpreis, also ab 60 Minuten 25% Prozent zurückbekommen. Und da muss man sehr, sehr viele Daten immer raussuchen und zusammensuchen und da eintragen. Und das ist immer sehr umstündlich. Deswegen habe ähm, ich gedacht, wenn wir jetzt schon so eine Datenbank mit den ganzen Verspätungen und den ganzen Zügen haben, können wir das ja nutzen und das viel einfacher machen. Man kann einfach das aktuelle Datum und ähm, den Zug angeben. Wenn ich jetzt auch weitergehe, dann ähm, werden mir die Stationen des Zuges angezeigt. Und da kann ich jetzt was auswählen. Und wenn ich jetzt hier... So, dann fällt da hier gleich das ausgefüllte Fahrgastrechteformular mit den auch mit den aktuellsten Verspätungsdaten, die wir haben, raus. Der Teil, ähm, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigt haben, ist ähm, die Datenverarbeitung. Ähm, das ist nichts, was man sich wirklich gut anschauen kann. Ähm, aber äh, wir wollen diesen offenen Datensatz, den wir generieren, auch in dieser Oberfläche namens Digitransit verfügbar machen. Die machen das nämlich viel, viel einfacher, weil im Bahnnavigator muss ich ja immer genau wissen, wie heißt jetzt diese Station und hier kann ich einfach auf zwei Orte auf der Karte klicken und sagen, ich will irgendwie von hier nach irgendwo ganz anders. Dann kann ich hier hinklicken und sagen, da will ich hin. Und dann fallen mir da automatisch die Verbindung raus. Es ist halt viel, viel einfacher zu benutzen als zum Beispiel der DB Navigator. Und ähm, wir haben das Ganze auch so gebaut, dass sich das super leicht durch Plugins erweitern lässt. Damit komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Unser Code ist, wie das für so ein projekt sich natürlich gehört, offen verfügbar. Und ähm, wenn ihr wollt, dass von dem Verkehrsbetrieb bei euch in der Stadt die Fahrplandaten und auch die Live-Daten hier verfügbar sind, dann wäre es auch super toll, wenn ihr programmieren könnt, dass ihr dann so ein Plugin schreibt, dass die Daten auch von allen anderen Leuten genutzt werden können. Und damit sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist eine ganz gute Forderung. Veröffentlicht mehr offene Daten. Das habe ich an dem Wochenende wieder unglaublich oft gehört. Bezieht sich natürlich nicht nur auf die Daten der Deutschen Bahn oder generell auf das Thema Verkehr, sondern auch auf städtische Daten. Das haben auch ein paar Unternehmen gemerkt, dass Daten ziemlich wertvoll sein können und sich das Konzept Smart City ausgedacht, also dass alles irgendwie vernetzt ist und dann kann man ja alles super schön auslesen und die Daten dann irgendwas Schönes draus machen. Dass die nicht offen sind, in diesem Modell, das ist ziemlich klar und trotzdem wollen wir was anderes und deswegen gibt es da mittlerweile ziemlich viele Initiativen, die sich dagegen stark machen ähm, einige Projekte auch der Open Knowledge Foundation, Jugendhakt hat auch einen ziemlich starken Fokus auf eben offene Daten und offene Daten können natürlich auch auf verschiedene Arten verschickt werden eine Technologie, die gerade ziemlich die immer mehr eingesetzt wird, ist dabei lora -Wahn. Und was das genau ist und vor allem, was kann man damit machen? Äh, schon mal kleiner Spoiler, es hat auf jeden Fall mit Sensoren in der Stadt zu tun. Das erklärt jetzt die nächste Gruppe, das erklärt lora -Sense mit Emil, Fabian, Kilian und Jonas. Ja, unser Projektteil. Ja, unser Projekt heißt LoraSense und es geht da um eine Wetterstation, die sämtliche Daten messen kann und eben nicht nur sehr wenige wie die meisten Stationen und die dann eben auch noch praktisch eben einem im Internet quasi gibt, dann, dass man die von überall aus abrufen kann. Und die Vorteile gegenüber anderen Wetterstationen sind zum Beispiel, dass man die Lautstärke gut anzeigen kann. Und dass da auch ein Sensor für die Lautstärke drin ist. Zusätzlich, dass die ganze Wetterstation klein und kompakt ist. Und deshalb auch portabel. Und die ist auch stromsparend. Deshalb, die kommt mit wenig Strom gut aus. Und man kann eben alles live auf einer Webseite abrufen. Also kommen komm wir zur Umsetzung am tt UNOS, wir haben TTN-UNO-Sensoren für die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und Lautstärke benutzt. Wir haben ein Arduino programmiert und dann ähm, LoRaWAN eingerichtet auf dem Arduino. Und wir haben ein Webinterface erstellt mit Node.js. Jetzt kommen wir zum Aufbau. Wir haben einen Lautstärke-Sensor... Und einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, den, wie man hier sieht. Und die haben wir alle am ADI-UNO NO, angeschlossen, wie man hier sieht. Gut, und jetzt zeige ich euch die Website. Also die Website ist so, dass man sieht immer ganz hier am Rand die aktuellen Daten, also links. Und die werden jede zwei Sekunden erneuert wie man sieht, also Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lautstärke. Und die Daten werden eben live aufgenommen mit dem Gerät hier vorne und dann werden die über LoRaWAN eben an der Antenne und damit dann ins Internet transportiert, womit wir die hier eben abrufen. Ja, das war unser Projekt LoRaSense und ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Stream muss kurz umgesteckt werden. Ähm, kann man sich mal selber vorstellen, ob man selber in dem Alter in der Lage gewesen wäre, einfach mal schnell die Luftfeuchtigkeit zu messen und dann irgendwie über Weitbereichsnetze rauszufahren. Jetzt ist, glaube der Punkt, ich kann weiterreden. Okay, gut, bisschen höher. Die nächste Gruppe äh, zeigt was passiert, wenn man die, die Daten, wenn man freie Daten auch wirklich hat und die sich nicht irgendwie erst selbst beschaffen muss, sondern wenn es wirklich äh, ja, Bibliotheken von freien Daten gibt. Und die haben zwei sehr große ähm, ja, Datenpools im Endeffekt mal benutzt, die viele von ihnen vielleicht schon mal zum Teil wissentlich und zum Teil unwissentlich benutzt haben, um damit so mal das auf ganz alltägliche Probleme runterzubrechen, die man mal haben könnte, zum Beispiel, wenn man die Eltern morgens überraschen möchte, sonst irgendwas in der Richtung. Ähm, ob das immer noch der Anwendungsfall ist und was genau dahinter steckt und wie man Karten und die Datenbank der freien Welt, äh, der die Datenbank der freien Enzyklopädie Wikipedia äh, verbinden kann. Guck mal, das ist schon der. so jetzt haben wir einen weggesteckt. Ach so, das ist multitasking. Wenn man Adapter in Adapter steckt, dann äh, funktioniert's nicht. Wenn man die kombinierten, wie man die kombinierten, was dabei rauskommen kann, das zeigt euch jetzt das Team von SMART. Das sind Benny, Daniel, Lars und Marvin. Wir haben dieses Wochenende an dem Projekt SMART gearbeitet. SMART steht für Suche mit Attributen. Ähm, Sie kennen es sicherlich, Sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort und Sie haben beispielsweise jetzt... Pech und alle Geschäfte sind geschlossen. Sie haben aber jetzt Hunger, weil Sie schon eine lange Bahnfahrt hinter sich hatten. Unsere Web-App würde Ihnen dabei anzeigen, wo in der nächsten Nähe das wäre, was Sie sich wünschen würden. Das funktioniert nicht nur mit Produkten wie Essen, dies funktioniert auch mit Wetter. Das heißt, wenn ich jetzt unbedingt gerne mal wieder Snowboard fahren wollen würde, dann kann ich mir auch anzeigen lassen, wo hier in der Umgebung oder als nächstes Schnee liegen würde. Eben genau, also jetzt diese konkreteren Probleme sozusagen. Wir haben immer recht viele einzelne Suchen, um irgendwie, keine Ahnung, Bäckereien zu suchen und dann schauen, haben die offen, haben die nicht offen. In unserer App haben, also Web-App haben wir eben diese Daten alle zusammengefügt und haben auch dann eben auch, um auch zu schauen, ob diese Ziele oder diese Produkte jeweils verfügbar sind. Eben manchmal ist diese nämlich schwer zu finden. Da, daher haben wir jetzt unsere so Lösung, wie schon im Titel steht, ja. Wir suchen mit Attributen. Wir suchen nicht nach irgendwelchen Orten, wir suchen eben nach Attributen. Heißt, hat's da Brot? Liegt da Schnee? Scheint da die Sonne? Können wir Alpakas in diesem Zoo besuchen? Oh, ja. Eben und dadurch haben wir eben eine größere Zeitersparnis und haben alle Informationen schnell, übersichtlich, auf einen Klick. Kommen wir nun zu den Technologien. Wir haben einmal Wikidata verwendet, um diese ganzen Daten, zum Beispiel jetzt, ob wir Brot ähm, sehen oder essen wollen, dass man dann daraus schließt, okay, Brot gibt's in einer Bäckerei und daraus können wir dann durch Wikidata ähm, rausfinden: wir sollen nach einer Bäckerei suchen und jetzt nicht irgendwie auf Google Maps oder so nach Brot. Und dann jetzt OpenStreetMap haben wir dann verwendet, um diese Daten schön anzuzeigen. Da haben wir dann schöne Punkte und können da direkt dann hin navigieren zu diesen Orten. Und im Backend haben wir Flask verwendet, das heißt, es ist quasi eine Schnittstelle oder ein Server, über den wir dann diese ganzen Daten bekommen können. Und im Backend, also mit Flask über Python, ähm, überprüfen wir auch noch eben diese Wetterdaten, weil wir ja auch APIs brauchen, also auch Schnittstellen für die Wetterdaten und eben auch diese ganzen Daten mit ähm, Orten und Koordinaten und sowas. Jetzt kommen wir zur Live-Demo. Also diese wunderschöne Website, wie man sie hier sehen kann, bedient man an sich über den Menüpunkt Attribute. Also wenn man jetzt auf den attribut button drückt, öffnet sich ein Menü und dort kann man dann aussuchen, was man, welchen Platz man sich angezeigt haben lassen möchte. Zum Beispiel an einem Platz, wo es jetzt Regen gibt. Und wenn man nun auf Suchen klickt, ähm, stellt äh, das Frontend, ähm, fragt das Backend, hey, gib mir mal die Daten und die Daten werden dann auf der Map visualisiert. Ja. Wir können es auch noch kurz mal mit irgendwas anderem probieren, zum Beispiel mit, wir wollen jetzt ein Ladekabel oder wir wollen Bananen essen, zum jetzt mal Ladekabel und dann werden hier zum Beispiel in Ulm jetzt gleich, man muss ein bisschen warten. Die nächsten Technikläden angezeigt. Ja, das sind viele Anfragen, es braucht manchmal etwas, aber gut. Die Theorie funktioniert. Kommen wir weiter zur Präsentation. Hier sieht man auch zum Beispiel Regen äh, in Deutschland sehr aktiv.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 Es war gerade Halloween und ähm, da erzählt man sich Gruselgeschichten und stellt euch vor, ihr seid mit einem Monster im Haus und könnt das Haus nicht verlassen. Oder stellt euch vor, ihr seid mit dem Klimawandel im Haus oder auf dem Planeten und könnt den Planeten nicht verlassen. Es gibt keinen Planeten B und äh, um das so greifbar zu machen mit eingespart sein und wie man da rauskommt und äh, begreiflich zu machen, ähm, was es damit auf sich hat, und was für Folgen hat, da hat sich eine sehr, sehr große Gruppe mit beschäftigt die aus mehreren Untergliederungen sogar bestand und die mal versucht hat, spielerisch äh, mit einem Spielmechanismus, den einige im Publikum vielleicht kennen, der wirklich erklärt, klar zu machen, was es damit auf sich hat und äh, wie man da hinterher rauskommen kann. Und jetzt muss ich wirklich ablesen, weil die Gruppe so groß ist. Der, Cl der Climate Escape Room wurde nämlich gemacht von Peter, Lena, Laia, Noah, noch eine Lena, Dietke, Floriane, Lena, Milena, Paul und Noella. Und die Bühne ist jetzt eure, sobald ihr angeschlossen. Habt. Also, hallo, hallo, hallo. Ach so, okay. Ähm, also, wir stellen euch jetzt den Climate Escape Room vor und ja, ich rede jetzt nicht viel und Genau, ich beginne gleich mal mit unserer Vision. Ähm, nämlich haben wir gesagt, okay, ähm, wir gerade JugendHack beschäftigt sich eigentlich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Und ähm, es ist eigentlich ziemlich schwer mittlerweile, so die Fakten zu verleugnen. Aber irgendwie ist es genauso schwer immer noch, das den Leuten wirklich klar zu machen, was denn diese Fakten jetzt bedeuten. Und ähm, wir haben einfach nach einer Lösung gesucht, wie wir... Ähm, gerade jetzt Fakten und Daten zum Klimawandel einfach greifbar machen können. Ja, und ähm, die Idee war, das einmal spielerisch in einem Escape Room umzusetzen und aber auch künstlerisch einfach greifbar ma zu machen. Ja, also ganz am Anfang befindet man sich sozusagen in der Zukunft und kann sehen, äh, wie, sie, wie die Erde sozusagen durch die Folgen des Klimawandels zerstört werden wurde. Und die Spieler des Escape Rooms bekommen dann die Chance, in das Jahr 2019 zurückzureisen und können dort dann durch das Lösen der Rätsel den Folgen des Klimawandels entkommen. Durch einig, äh, um einige dieser Rätsel habe ich mich mit Noella gekümmert. Dazu gehört äh, zum einen dieses Windrad. Ähm, da soll man dann pusten, um eben Ökostrom zu erzeugen, ähm, was natürlich super ist. Und dadurch wird auch diese schöne Kiste geöffnet. Das hat auch gut funktioniert. Allerdings haben wir da einen kleinen Baustein dran, der soll sich mit dem WLAN verbinden und schauen, ob das Rätsel gelöst wurde und das eben auch übermitteln. Jedoch heißt das WLAN hier leider anders, als wo wir das getestet haben und deswegen funktioniert das leider gerade nicht. Ähm, trotzdem können wir, denke ich, die Pflanze demonstrieren. Ja, also wenn sich dann durch das Windrad die Kiste geöffnet hat, befindet sich da drinnen ähm, ein kleiner Becher, der mit Wasser gefüllt ist. Und ähm, den kann man dann rausnehmen und eben eine Pflanze gießen. Und dadurch, dass man die Pflanze gegossen hat, sollte auf diesem LED-Streifen dann ähm, äh, ein grünes Licht ja erscheinen. Und ähm, das funktioniert halt so da drin ist eben ein Feuchtigkeitssensor, der das Ganze dann eben misst. Genau, ähm, das war so ein bisschen die spielerische Umsetzung und jetzt kommt noch die künstlerische Umsetzung. Ähm, genau und da haben wir hab ich mit generativer Gestaltung gearbeitet. Generative Gestaltung, das ist, ähm, man co äh, generiert mit Code, generiert man Formen und Farben und ähm, kann dadurch solche Animationen wie das hier erstellen ähm, und dann aber auch dem co äh, Code sagen, hey, äh, wie sollen die sich verhalten? Und jetzt könnt ihr da drüben könnt ihr eine Zeit sehen, 2027 steht da gerade, das ist die Jahreszeit. Ähm, ihr habt ja vorhin schon gehört, man ähm, startet 2050 und ihr könnt euch vorstellen, dann ist alles komplette Dystopie. <lacht> ähm, es, äh, dann haben wir die Partikel extrem verteilt und zwar die roten, weil die roten das sind die negativen Partikel. Und dort unten sehen wir so ein bisschen was Helleres und... Wie wir das müssen heller und mehr hell und positiv machen können, wäre jetzt, indem wir eine tolle Challenge hier lösen und dadurch ähm, ja dem Klima Gutes tun. Genau. Und das erzeugt natürlich auch ganz schön viel Zeitdruck, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei 2040. Wir haben nur noch zehn Jahre. Ja genau, also wir haben ein Kraftwerk 3D gedruckt. Das ist die nächste Aufgabe und ähm, man muss es sozusagen ausschalten, indem man einen Morsecode code mit dem Knopf da eingibt. Und der Morset-Code ist eben als Rätsel das Gegenteil von SOS, also OSO. Und wenn man den dann eingibt, dann ist das Kraftwerk, geht sozusagen aus. Es sollte funktionieren. Es liegt vermutlich vielleicht auch am WLAN, oder der Knopf ist kaputt. So, also ich habe hier einen Lego-Roboter gebaut, der halt die Welt erhobert. Okay, nein, aber ähm, ich habe ihn halt gebaut und anschließend wurde er halt programmiert. Und ich demonstriere jetzt mal, wie der geht. Nichts passiert. Ähm. Ja, es hat geklappt. Wer redet jetzt? Mein kleinerer Projektteil war dann, ähm, dass man zwei Mülleimer macht, um zum Thema Mülltrennung praktisch auch was zu machen. Und da hat man so kleine Müllstücke mit einem RFID-Chip unten dran. Und einen kleinen winzigen Mülleimer, weil die Reichweite leider nicht so groß ist. Und in dem Mülleimer sieht man dann den Sensor. Und unten drin ist ein Microcontroller, der dann halt auswertet, ob das der richtige Chip von dem richtigen Müll war oder halt eben ein falsches Müllstück. Und wenn es dann eben falsch war, kommt es halt am Backend an und es verändert sich dann auch wieder auf der Grafik. Ist das Mikrofon aus? Hallo, hi, ah, perfekt. Genau, äh, jetzt kommen wir mal zur jugend abschlusspräsentation obligatorischen Technikbelehrung. Ähm, wie wir gerade schon gesehen haben, wir waren ganz, ganz viele kleinen Gruppen. Dadurch, dass wir einfach 13 Leute, glaube ich, in der Gruppe waren, mit Mentoren zusammen, ähm, hatten wir ganz, ganz viele Projekte, in denen wir gearbeitet haben. <lacht> Und ähm, die wollten wir irgendwie am Ende zusammenpacken. Und dafür eignet sich sehr gut, wenn man eine Datenbank am Ende hat, ähm, auf der all die Daten zusammengespeist werden, so dass man... Eine, ähm, eine Gesamtübersicht hat und dann auch mit der Visualisierung von Dietke, also diesen Partikeln, ähm, gescheit kommunizieren kann, so dass sie sich verändern, je nach dem Fortschritt. Ähm, genau, das haben wir gelöst mit Python und Flask. Flask ist ein äh, Web-Developer-Tool aus Österreich. Ja, Hallo Ilona. Ähm, und, äh, da mit haben wir ganz, ganz viel gearbeitet, genauso wie mit MQTT, das ist so ein Home Assistant, Home Automation, Internet of Things Protokoll, ganz toll. Also wenn ihr irgendwann was damit machen sollt, schaut euch MQTT an, das ist echt super. Und wenn ihr irgendwelchen Beispielcode braucht, wir sind auch auf GitHub natürlich, und genau, macht da ruhig einen Force Pull Request, Force Push Request, das kann nur lustig werden. Genau, und folgt uns auf GitHub, das ist immer toll, wenn wir da neue Follower haben. Ähm, ja. Ja, also eigentlich wollte ich auch noch was zur Technik sagen, aber das hat Paul jetzt erfolgreich von mir geklaut. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube es wurde nicht erwähnt, falls ich richtig zugehört habe. Ähm, und zwar diese Generative Art Oberfläche, die wird äh, mit einem Beamer in den Raum projiziert und funktioniert dann so ein bisschen als Umgebungslicht, also so ein Ambient Mood Light, keine Ahnung. Ja und ähm, für alle die nicht zugehört haben haben wir das nochmal ganz schnell zusammengefasst in einer Abkürzung die nennt sich It's the Rps Wuha. oder ja irgendwie so ähnlich zumindest und das heißt um, Escape the climate change that will kill you if you don't survive so run please please save us we have alpacas Also, ja, und noch ganz kurz ein ganz, ganz fettes Dankeschön an unsere Mentorinnen, die uns nämlich echt super unterstützt haben. Und ich glaube, wir haben alle richtig viel gelernt von Projektmanagement über Umsetzung und Präsentation. Dankeschön, tschüss. Ich muss, ja ich, ich habe ein Geständnis zu machen. Ich bin schuld daran, dass es hier nicht funktioniert hat äh, mit dem WLAN. Äh, ich habe es gerade on the fly noch schnell richtig konfiguriert. Äh, mein Vorschlag wäre, dass alle, die nahe interessiert sind, sich das nach, vielleicht draußen angucken können bei euch. Wäre das eine Option? Na klar, okay. Dann funktioniert es auch wirklich. Ich habe es nämlich gesehen, dass es funktioniert. Es funktioniert wirklich, wenn es ich nicht kaputt gemacht hätte. Und eigentlich ist es gar nicht mehr so lang hin, bis man das sich nochmal genauer anschauen kann, denn viel zu sehen gibt es jetzt hier eigentlich nicht mehr. Das waren unsere sieben Projekte, die an diesem Wochenende entstanden sind. Und ich würde sagen, alle Teilnehmenden kommen nochmal hier nach vorne und bekommen nochmal einen großen Applaus. Mm. Sind die Umsteckpausen? Umsteck. Ah, gut. Ja, damit, das ist der Punkt, wo eigentlich alle immer traurig sind, nachdem sie vorne waren und den Applaus bekommen haben, weil das heißt halt, wenn die Präsentationen rum sind, dann ist halt auch Jugendtag den Ulm 2019 wieder rum. Und, oh, ja, Entsetzen, nicht nur von den Teilnehmenden, sondern auch von den MentorInnen. Aber, es gibt ja nicht nur schlechte Nachrichten, es gibt auch gute Nachrichten. Äh, Jugendhakt gibt es nämlich seit diesem Jahr auch das ganze Jahr in Ulm. Ähm, der Tom, der sitzt da hinten irgendwo und der winkt jetzt. Das ist nämlich der Mensch, der seit dem Frühjahr eines von zwei Jugendhakt-Labs in Deutschland betreut. Das eine ist in Fürstenberg an der Havel, im, jetzt muss ich aufpassen, im Verstehbahnhof. Und das andere ist hier in Ulm. Im Verschwörhaus. Nicht zu verwechseln mit dem Verschwörbahnhof, den gibt es nicht, auch wenn das einige sagen, das ist der Verstehbahnhof oder das Verschwörhaus. Aber im Verschwörhaus gibt es das Jugendhack Lab. Das, ist, das sind alle eingeladen, die jetzt sagen, nach dem Wochenende, unsere App ist noch nicht ganz fertig, wir möchten da noch was tun, wir möchten noch weiterbauen, wir möchten noch einen viel größeren Escape Room bauen. Oh, warte. Okay, also vielleicht auch einen Escape Room bauen, genau. Die können hier zum Jugendhack Lab kommen, auf jeden Fall. Die Termine finden sich auf verschwörhaus.de slash jugend-hackt-lab äh, oder einfach auf verschwörhaus gehen und auf jugendtag lab oben rechts klicken. Und die nächste Veranstaltung kann ich gleich ankündigen. Ähm, die ist zweigeteilt. Es gibt nämlich einen Code Poetry Workshop. Was Daten mit Poesie zu tun haben, findet man dort raus. Ich weiß es hinterher vermutlich auch. Ich kann mir bislang noch nicht, ich, mir ist es dreimal erklärt worden, ich kann mir immer noch nichts darüber vorstellen. Ähm, aber tatsächlich ist es zum einen ein Workshop, ähm, wo Jugendliche von 12 bis 18 ohne Vorkette daran teilnehmen können. Und die Zweiteilveranstaltung ist dann eben nochmal eine Performance, wo auch die Älteren ähm, teilnehmen und äh, das auf sich wirken lassen können. Äh, der Workshop für die Jugendlichen ist am 16. November 2019 von 12 bis 16 Uhr im Verschwörhaus. Und ansonsten... Du bist stumm. Da war es erstmal von uns. War es das, das von uns. Wir sagen auf jeden Fall Dankeschön. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Dankeschön für eure wunderbaren Projekte. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Entweder im Lab oder bei Jugendtag Ulm oder in Linz oder in Berlin oder bei ganz vielen anderen Gelegenheiten, wo wir uns hoffentlich... Halle! Halle ist dieses Jahr noch. Nächste genau, Woche. Nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende in Halle. Ich werde nicht da sein, aber ihr bestimmt. Bis dann. Dann danke Ciao. und gute Heimreise. Tschüss.